Danke, Daniel Brunnertz. Daniel Brunner ist Leiter der Informatikdienste des Bundesgerichts. Also wir gehen jetzt wieder in die juristische Sphäre über und hören noch einmal ein bisschen mehr über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Das Bundesgericht, das habe ich in Erfahrung bringen können, ist ja ein Spezialfall in der IT-Landschaft. Weil ihr eine unix-orientierte Architektur habt, schon länger, setzt ihr nicht auf Microsoft-Produkte, sondern auf StarOffice. Ich hoffe, es ist korrekt. Im Rott, das heißt, LibreOffice also, heißt das heutzutage, ja. Also, der Artikel, auf dem ich die Funktion habe, ist schon ein paar Jahre alt. Aber ich glaube, die wichtige Botschaft ist, ihr seid innovativ und ihr seid Pionier. Ihr habt Pionier, Pionierarbeit geleistet. Ihr setzt am offene Standards. Deshalb freuen wir uns sehr, dass du uns heute den Einblick geben wirst in KI für die Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Vielen herzlichen Dank. Nach dem Vortrag folgt dann noch eine kleine Diskussion mit Matthias und dann gibt es noch Mittagessen. Besten Dank. Es freut mich, heute hier zu sein, um Ihnen von unserem Bundesgericht und unserer Informatik sprechen zu können. Vielleicht äh, kurz, warum sind wir am Bundesgericht für unsere Benutzer da? Wichtig ist, wir sind für unsere Benutzer da. Äh, Ziel ist, dass unsere Juristen finden, was sie suchen. Wir sind die letzte Instanz und wenn, wenn zwei ähnliche Fälle sprachenunabhängig anders entschieden werden, haben wir ein Problem. Wir haben seit, wie das schon erklärt wurde, wir haben seit äh, schon lange haben wir eine Strategie basierend auf offenen Standards, die dann kam Richtung äh, Open Source in diesem Sinne. Hier sind ein paar Tools, die wir einsetzen, das sind eben wie gesagt schon äh, LibreOffice. Auf der anderen Seite ist für uns auch der Datenschutz sehr wichtig und äh, deshalb basieren wir unsere IT auf eine Private Cloud. Das ist auch in unserer Strategie. Heute wurde schon das Thema digitale Souveränität äh, angesprochen. Das sind von mir aus gesehen die Basis zur digitalen Souveränität. Vielleicht zur Innovation. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, warum sind wir innovativ am Bundesgericht? Und dann ist mir der Steve Jobs eingefallen und ich weiß nicht, wer hier die Präsentation des Tablets gesehen hat. Dazu mal hat Steve Jobs uns gesagt, schauen Sie mal, was ich hier mache. Er hat nichts gesagt, schauen Sie mal, was ich hier habe. Ich habe ein Tablet mit so und so vielen Farben und so, und so viele Pixel. Nein, er hat gesagt, ich lese die Zeitung. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, ich kann hier auch den Zug schauen, wann der nächste Zug fährt und bald kann ich dann mein Zugbillett bestellen. Für mich ist die Idee, Innovation ist ermitteln von neuen Verwendungszwecken der Technologien für neue Anwendungen und dazu kommt auch das Recht auf Fehler. Wenn ich neue Ideen habe, funktioniert es nicht unbedingt direkt. Das heißt, dass man auch Fehler offen sein muss mit Fehler. Das ist nicht unbedingt immer kompatibel mit der Verwaltung oder mit, mit den Firmen. Und ganz zum Schluss und das ist auch wichtig, denke ich, Innovation macht man nicht aus einem Pflichtenheft. Das hat mal Elmar Mock bei uns gesagt am Bundesgericht und das ist so richtig, weil wenn ich etwas beschreibe, das ich kenne, dann ist es schwierig, dass es eine Innovation sein wird. Der Weg zur künstlichen Intelligenz bei uns. Es hat so angefangen, dass ich mir sagte, okay, künstliche Intelligenz, das, wir müssen schauen, was da alles los ist. Dann habe ich eine Masterarbeit begleitet von einem Studenten der ETH in Lausanne. Und dann haben wir petit à petit auch interne Kompetenzen aufgebaut und... In Zusammenarbeit, weil da haben wir ge gewisse einfach. Das Thema heute ist Anonymisierung von Entscheidern, habe ich mal gesehen auf einer Präsentation. Ah ja, das BFH das macht das Gegenteil, versucht die, die Entscheide zu deanonymisieren. Und dann sind wir zusammengekommen mit, dem mit der BFH und äh, mit dem Ziel, ein neues Modell zu kreieren, das vielleicht ein bisschen noch besser ist als die Standardmodelle, Sprachenmodelle, die man auf dem Internet findet. Spezifisch für die Justiz. Und Überlegung permanent ist: Wir haben kostbare Daten und wie kann man dank künstlicher Intelligenz diesen vorhandenen, ich, ich sage das gerne, Datenschatz nützen, um Funktionalitäten für unsere Benutzer herzustellen? Wir haben ganz einfach angefangen mit der Analyse der, der Entscheide. Seit 2013 haben wir eine Applikation, die ist regelbasiert, für die Techniken Regex basiert. Wir haben die Chance, dass wir die Geschäftsapplikation haben. Dort sind die Parteinamen drin. Und anhand von diesen Parteinamen versuchten wir oder versuchen wir heute immer noch, diese Namen im Dokument zu finden. Aber Problem, wenn ich einen Zeugen habe, beispielsweise, der ist nicht bei uns in der Geschäftsapplikation. Oder Ärzte oder andere Arten von Personen für Bankkontonummern und so weiter. Das ist ziemlich einfach, auch mit Regular Expressions das im Text zu finden. Und die Problematik, wir haben schon davon gesprochen, das ist eine zeitaufwendige Aufgabe zu analysieren Und man muss wissen, dass vor der künstlichen Intelligenz haben noch viele Benutzer das Ganze von Hand gemacht. Von Hand gemacht, das heißt, das ist triple ich suche und ich ersetze im Text und dann habe ich andere Namensgebungen und dann vergesse ich gewisse. Aber das ist nicht oft, aber der Mensch, das ist wirklich anspruchsvoll, man muss sehr gut kontrollieren. Das heißt nicht, dass mit der neuen Applikation das nicht mehr notwendig ist, aber wir finden noch ab und zu noch Fehler heraus. Also, wir haben schon, wie gesagt, wir haben einen Datenschatz, wir haben die Parteinamen und wir haben auch Dokumente, die in offenen Formaten seit E eh und je sind. Und die Idee ist, wir haben Sprachenmodelle auf dem Internet. Ja, es gibt oben so Sprachenmodelle, und, äh, aber das Problem ist, um ein Sprachenmodell zu trainieren, braucht es viele Rechenleistungen. Wir haben ein anderes Problem. Um die Daten zu anonymisieren, einfach dieses Modell zu definieren, brauchen wir die Namen, um das System zu erlernen und einen Namen auf das Internet zu bringen. Wir haben ja schon per se eine äh, Strategie, die äh, auf äh, eigene Cloud basiert, aber diese Daten zu Google, zu Amazon oder so äh, zu bringen, das können wir nicht. Das haben wir gemacht. Wir haben zwei Grafikkarten äh, beschafft und dank diesen Hochleistungskarten, es ist nicht so riesig oder so teuer, aber es erlaubt uns, das System zu erlernen, statt in vier, fünf Tagen, in vier, fünf Stunden. Und das hilft natürlich, um das Modell zu verbessern. Und ganz kurz die Idee, wir haben 115.000 Entscheidungen Mitnahmen. wir haben 115 Entscheidungen anonymisiert, der Mensch hat diese anonymisiert, das heißt die Qualität ist da sehr gut der Daten. Und wir haben versucht, das System zu erlernen, damit sie, wenn ein, neues, ein neuer Entscheid kommt, dass er die Vorschläge macht. Und äh, wie sieht das Resultat aus? Wir haben äh, Auf der linken Seite haben wir ein Screenshot der Applikation, es ist klein, sorry, aber man sieht einfach, dass zuerst sagt man dem System, finde mir alle Parteien, Namen und so weiter äh, raus mit den Regular Expressions und dann haben wir einen Zusatzknopf, um zu sagen, was findest du noch zusätzliches, das das normale Regenwerk nicht gefunden hat. Problem, man sieht es schon am Bildschirm. Der, der Knopf, wenn ich ihn drücke, dann werden die, die, die Namen Violett markiert im Text. Die Violetten markieren, das sind die Zusätze künstlicher Intelligenz. Aber in Rot ist da ein Joseph S. Blatter, der nicht gefunden wurde. Warum wurde dieser nicht gefunden? Weil das ist eine spezielle Zitierungsweise von einer Partei. Entweder ist es Joseph Platter oder Sepp Platter, aber Joseph S. Platter gibt es nicht. Und wir gehen davon aus, dass das System das nicht gefunden hat, weil solche Namensgebungen nicht trainiert wurden für das System. Und unten steht das Resultat. Wir haben gehört, ja, es gibt eh ziemlich gute Resultate. Wir haben, denke ich, sehr gute Resultate mit unserem System. Die Genauigkeit ist bei 90 Prozent. Das heißt, wenn, ein, wenn das System ein paar, einen Namen vorschlägt, neunmal auf zehn, ist es etwas, das anonymisiert werden muss. Und die Trefferquote ist vom ganzen Dokument, finde ich, alle, die animiert werden sollen. Und äh, das wird vielleicht äh, Matthias Stürmer erfreuen. Wir haben jetzt seit kurzer Zeit dieses Sprachenmodell, das auf juristischen Texten basiert ist, getestet. Aber es wird noch ein besseres geben, aber schon das Zwischenmodell ist gar nicht so schlecht. Wenn ich da klicke, steht es. Trefferquote ist heute schon bei 92 Prozent, mit einer Genauigkeit auch von 92 Prozent. Das heißt, wenn ich heute die Geschäftsapplikation, Verwaltungsapplikation wegschließen würde vom System, würde es heißen, dass ich nur 92 Prozent der, der Begriffe, die analysiert werden müssen, finde dank künstlicher Intelligenz. Ein kleiner Ausblick: Was, was haben wir noch für Überlegungen? Wie gesagt, Idee ist der Benutzer zu unterstützen, Idee ist nicht der Benutzer zu ersetzen, im Gegenteil. Und wir haben wirklich Goldminen intern, wir haben Zusammenfassungen von, von Entscheiden, Zusammenfassungen von Bundesgerichtsentscheiden. Dann haben wir, und das muss man wissen, wir haben gesagt, ich habe gesagt vorher, es ist wichtig, dass unsere Juristen finden, was sie suchen. Wir haben ein juristisches Team, das alle wichtigen Präzedenzfälle manuell indexiert. Das sind mit Stichwörtern, wir haben mehrsprachigen Thesauros. Das erlaubt uns, Sprachen unabhängig zu finden und natürlich auch nach Gesetzesnormen. Und äh, dank diesem haben wir auch zusätzliche Goldminen, die, die wir mal schauen werden, wie wir diese äh, ausnutzen können, um die Indexierung zu unterstützen oder gewisse Fälle auch zu äh, Indexierungsvorschläge zu machen. Natürlich, wir haben heute vieles gehört. Ich habe das alles zusammengefasst, aber das habe ich nicht jetzt gemacht im Saal. Das war schon vorher auf der Folie, aber ich denke, das deckt sich ziemlich mit dem, was wir heute gehört haben. Wichtig, denke ich, ist, ist lokale Kompetenzen zu haben. Aber dort sind wir sehr stark, denke ich, in der Schweiz wieder, weil Hochschulen, überall wird Kai, wenn ich in einer Hochschule studiert habe und nicht über Data Science oder KI äh, eine Schulung bekommen habe, dann habe ich ein Problem, oder dann bin ich nicht mehr up to date. Oder? Das ist der Hype aktuell. Dann, wichtig auch, ist die Rechenleistung. Wollen wir all unsere Daten, die eventuell sensible Informationen haben, Amazon, Google, Microsoft und so weiter. Oder wollen wir das lokal haben? Lokal könnte eventuell auch sein äh, in Europa. Ist vielleicht schon besser kulturmäßig als in Amerika oder in China. Das ist auch eine große Überlegung, die wir machen müssen. Weil Datenschutz und Ethik habe ich, wir haben schon gesprochen, Abhängigkeiten von, von großen Ländern oder Staaten und Kulturen, die nicht sich mit unseren decken. Wichtig ist auch, wir haben das auch gehört, schade bitte, oder? Das äh, Aktualität der Daten, die müssen aktuell sein. Wenn sie nicht aktuell sind, dann bekommen wir Probleme. Und äh, vielleicht auch, weil das ist eine Frage, die kommen wird, oder? Ist es heute möglich, äh, dass ein Richter ersetzt wird? Die Antwort ist nein, weil es gibt, wir haben schon gehört, oder? System ist basierend auf etwas, das existiert. Und wenn neue Entscheide kommen, neue Sachverhalte und so weiter, dann kann das System etwas generieren, oder? aber was generiert wird, wird sich sicherlich oder nicht oft decken mit, mit dem, was der Richter denkt, weil beispielsweise es gibt Veränderungen von Denkweisen, es gibt auch wenn ich ein Gericht habe, beim Bundesgericht sind ja die Richter abhängig äh, an einer Partei an. Wenn die Parteizugehörigkeiten ändern und so weiter, dann ist die Entscheidweite so oder so anders als vor einem Jahr. Also das ist äh, schon eine erste Antwort zur Diskussion nachher. Dann äh, qualität natürlich der Daten haben wir auch schon gesehen. Ich ja, habe doch müssen auch ChatGPT kurz etwas zu diesem Thema zu sagen äh, Qualität und Aktualität der Daten. Interessant, in, in einem Monat oder so haben wir eine neue Abteilung, gibt es neue Richter, sind wir 40 richtig. Ich habe gefragt am 18. April, äh, habe die Frage gestellt, combien de juge j'attile au tribunal federal? Ich habe sie auch auf Deutsch gestellt, damit man sieht, ob es sprachengleich ist oder nicht. Und die Antwort, das ist eben das Problem. Es stimmt nicht, was da steht, aber es ist auch nicht komplett falsch. Das heißt, wenn ich von Frankreich komme und ich so frage, dann der, der eine Dissertation macht in Frankreich und einfach das abschreibt, der hat dann ein Problem. Das sind so kleine Sachen, die, die einfach wichtig sind. Und das habe ich auch schon gehört von Nationalbibliothek. Wir wissen nicht, woher die Informationen kommen. Wenn ich in Google suche, da haben wir die Referenzen, da kann ich als Mensch schon mal schauen, ja, Wikipedia stimmt vielleicht. Und Bundesgericht, das über das Bundesgericht stimmt, stimmt sicher, oder? Das sind dann solche äh, Sachen. Und fast zum Ende Ethik und Kultur. Diese Folie ist entstanden, als ich mit meiner Tochter im Auto war und ich ihr erklärt habe, was ist Ethik oder Kulturabhängig in der künstlichen Intelligenz. Wenn ich da ein VW habe, ist ja voll künstliche Intelligenz mit Kaptoren und so weiter, oder? Hat man auf der Straße einen Hund? Was sagt die künstliche Intelligenz? Kulturmäßig Stopp. Oder? Hunde haben wir zu Hause. Das ist ein Haustier. Wir lieben die Haustiere. Das ist Zala. Voilà. Unten, was ist das für ein Wagen? Das ist ein chinesisch, chinesischer Wagen. Und da getraue, traue ich mich, das zu zeigen, weil ich war, ich war vier Wochen in China. Ich, ich, ich hatte die Chance, äh, bei einem Einwohner zu leben dort. Und dort sind die Hunde überall auf dem Weg. Oder? Und dort, wo ich war, werden die Hunde auch gegessen. Oder? Und dann die Antwort: wie, wie wird das aussehen, wenn ich jetzt ein chinesisches Auto habe, künstliche Intelligenz? Ja. Es könnte so aussehen. Wie ich sage, es könnte so aussehen. Das sind dann Themen, die man auch überlegen muss, wenn man einfach äh, Produkte übernimmt von anderen Ländern. Habe ich ges gesprochen? Datenschutz, Datenschutz, das ist ein großes Thema, künstliche Intelligenz. Und die letzte Folie. Das Thema Pizza mit, äh, mit Ananas. oder Pizza mit Ananas einfach Thema Datenschutz und Chatbots sind keine Partner für Vertrauliches. Man, man hat gelernt, wie man mit Google umgehen muss oder? und dasselbe muss man auch lernen, wie man mit solchen Tool arbeiten muss. Voilà. Und ganz zum Ende, dem der es gar nicht mehr gefällt, der kann den Stecker ziehen. Aktuell, wenn ich keinen Stecker habe, keinen Strom habe, habe ich auch keine künstliche Intelligenz. Da bleibt noch die menschliche Intelligenz. Voilà, besten Dank.